Ich möchte Ihnen gerne ein paar Tipps geben, wie Sie DPA Agenda nicht nur zum Monitoring von Themen und Veranstaltungen nutzen können, sondern auch für Ihr eigenes Agenda-Setting. Oft ist es so, dass Sie ja für Ihre eigene Kommunikation den richtigen Zeitpunkt finden müssen. Und genau das können Sie mit DPA Agenda gut herausfinden. Angenommen, Sie sind im Bereich Wirtschaft unterwegs, nehmen wir das Ressort Wirtschaft und Sie interessieren sich vielleicht für alle... Veranstaltungen und Themen an dem Tag, die international und überregional von Bedeutung sind. Sie haben dann auch noch die Möglichkeit, hier mit dpa-Inhalten auszuwählen. Das heißt, das sind dann genau die Veranstaltungen, zu denen dpa voraussichtlich berichten wird, so dass Sie da auch noch mal einen ganz guten Anhaltspunkt haben. Wählen Sie jetzt hier in der Ansicht vielleicht die Vorschau und suchen sich dann eine Woche, also einen Zeitraum Montag bis Freitag aus. Wir springen hier mal den Bereich Themen und gehen direkt zu den Terminen, ganztägig und nach Uhrzeit. Und hier sehen Sie bereits, Sie bekommen einen ganz guten Überblick, was an diesem Tag bereits absehbar los sein wird. Sie könnten entweder sich einen Aufhänger für Ihr eigenes Thema suchen oder aber eben vielleicht einen Tag, an dem noch nicht so viel Konkurrenz ist. Hier wäre das möglicherweise der Dienstag. Genauso können Sie dies auch noch weiter im Voraus tun. Etwa, wenn Sie tatsächlich eine Pressekonferenz planen und schauen einmal in einen Monat hinein, was dort bereits geplant ist, ist auch sehr einfach hier möglich, auf einen Blick festzustellen, wo noch nicht so viel los ist. Hier wäre es vielleicht dieser Dienstag. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie einen eigenen Termin auf DPA-Agenda Eintragen. Es ist so, dass uns täglich sehr, sehr viele Termineinladungen erreichen und wir aus Kapazitätsgründen auch nicht alle in DPA-Agenda eintragen können, sondern eine Auswahl der wichtigsten treffen. Wenn Sie jedoch Kunde sind und dieses Formular zum Eintragen benutzen, haben Sie die Zusage, dass der Termin auch auf DPA-Agenda erscheint. Also angenommen, Sie haben jetzt einen Tag identifiziert, den Sie günstig finden und Sie wollen eine Studie veröffentlichen, Tragen Sie das hier ein, Studie zum Thema Elektromobilität. So, dann wählen Sie den Tag, den Sie gerne wünschen und die Uhrzeit. Und mehr wäre in diesem Fall auch gar nicht nötig, außer dass Sie noch hier den Ansprechpartner eintragen wenn es Rückfragen gibt und wenn Sie die Nutzungsweise hin akzeptiert haben schicken Sie dies einfach ab dann erreicht sie noch einmal eine mail wo ihre angaben drin stehen und unsere redaktion bekommt auch eine mail und trägt den termin dann in DPR-Agenda ein. Es kann sein, dass Ihre Formulierung nicht eins zu eins übernommen wird, sondern ebenso wie bei unseren Nachrichten bemühen wir uns hier um möglichst eine neutrale Formulierung. Und so weisen Sie vor allen Dingen auch die Medien, die fast alle DPR-Agenda nutzen, darauf hin, dass Sie dieses Thema platzieren an diesem bestimmten Tag. Und erzielen damit besondere Aufmerksamkeit. In der Mail, die Sie bekommen, haben Sie auch noch die Möglichkeit, über unseren Partner OTS noch eine Meldung zu Ihrer Veranstaltung abzusetzen, um noch eine größere Verbreitung sicherzustellen.